übernachtete in Meißen, um einen kleinen Stadtrundgang zu machen und am nächsten Tag die restlichen Caches im Eichhörnchengrund zu holen. An der Elbe gibt es auch einen Stellplatz für Wohnmobile. Ich parkte allerdings auf dem normalen Parkplatz. hier im Eichhörnchen wohnen. Ich habe wieder hier gestartet. beziehungsweise in Meißen. Das ist drei, vier, fünf Kilometer weiter. Und dann bin ich noch mal eine kleine Runde über das Meißen gegangen. Ich habe meinen Becker geprüftet. Und jetzt will ich mal den Rest holen. Und hier haben wir wieder den Baum mit, mit dem Multi. Это очень ликтот, да? wir jetzt Alle, alle hier immer im Abstand von 100 bis 150 Metern. Hessen die Koordinaten und die durcheinander. Ich habe gerade da hinten gesucht, weil da hinten mein Handy die nächste Entfernung anzeigte. Ist doch hier vorne, wo ich zuerst abgebogen bin. Haben wir aber hier auch alle besucht, überall. Was ich mir so nie beachtet habe, die Zahlen ist 12. Was war das? Nummer 15. Vorhin hatten wir irgendwo eine 4 und den. Der nächste ist jetzt mal etwas weiter weg. 350 ungefähr Meter. Hier stand auch ein Listing, man soll sich dann erstmal in Ruhe das Finale ausrechnen, da ja, ich aber jetzt die Tollen mit den Eichhörnchen nicht beachtet hatte. Ich hatte hier dann noch den Fragen das wie bei den zwei, die ich gefunden hatte, zum Thema Eichhörnchen habe ich jetzt gar nicht vollgenommen. Also haben wir Grund die Runde nochmal zu laufen. Heute. Also ich bin wenn ich ja eh blind, noch mal kurz blind Auf alle Fälle haben wir hier erstmal einen schönen Blick. Wir hier hinter mir ist theoretisch der Kescher Ich bin hier schon drei Runden in die Wand bereit. Hinweis: da drauf steht, nicht klöckern. Das ist nichts hier. Als Geocacher steckt man ja gerne mal den Thema irgendwo rein. Ich habe noch nichts festgestellt. wenn hier steht eine Stressung, muss das ja mehr hinten also ich ich bin vor vorbeigewandt. Ich ja, will doch noch mal hier. Ob man hier nur doch viel geschwärmt? Da hinter mir ist die Nummer 19 gewesen. Genau als ich ankam, hielt er einer mit seinem Hundefänger, setzte sich auf die Bank und machte hier Mittagspause. Da will ich jetzt natürlich nie warten, bis da mal sich auskäse. Und um den drum rumspringen müsste ich jetzt auch nie und das Ding suchen. Naja mal einen Umbogen von ich ja direkt an der Straße, da kann man mal hier halten und die Dose holen. So, hier haben wir einen alten Baum. Hier steht was im Lichtding. Von einem Haken, der als Bergehilfe gedacht ist, den man nach dem Locken wieder versenken soll. Na, hier gibt es eine große Hüllung, habe ich aber noch nichts ertasten können. Also, ich werde jetzt hier aufgeben. Tja, ich habe ja schon zwei Runden gedreht, das wäre die Nummer eins von der Runde. Ich noch nicht gefunden. Jetzt habe ich nach dem Hinweis geguckt. Steht da nicht an Bäumensuchen und Magnet hilfreich. Bleibt ja eigentlich durch noch der Papierkorb oder diese Bank. Gut, hier könnt man mal drunter gucken. Was ich jetzt noch gefunden habe, allerdings also 20 Meter von den Koordinaten weg, ist das Ding hier. Den Deckel kann man abschrauben. Jetzt habe ich meinen Magneten aus dem Ruckplatz geholt. Ich habe hier so ein Und Das probieren wir mal. Mal, mal ob man hier drinnen was findet. Nee. Nicht? Aber daher auch nichts da hier nur Unnicht war, lassen die ganze Zeit Ja, nachdem ich beim letzten Mal hier vergeblich gesucht habe, komme ich doch hier zufällig jetzt vorbei. Naja, nee, zufällig und vorbei ist Quatsch. Ich habe ja schon ein bisschen danach habe aber dann keine Lust gehabt, jetzt weiter zu suchen. Aber ich komme hier vorbei und sehe dann... I <laughs> making Die muss man halt nochmal Zwei Stück die 1 und die 20. So, jetzt haben wir die Runde zumindest von der Runde her voll gelaufen. Zwei Käfellen okay, mehr. Achso, nee, drei. Nein, den 9. wo der mit seinem Hundefänger, gerade Paul, Mittagspause machte. Die 20 fehlt mir, das war dieser dicke Baum. Und die 1, die habe ich einfach nicht gefunden. Müllgraben. Mühlkarten. Und dieser Gittertür wird der Einlauf sein, wenn hier angestaut ist. Und dann geht das Tempo.